So, willkommen zu Teil 2 zum Thema wie date ich richtig? Ja. Und Teil 1 war ja, wie man es überhaupt zum Date kommt. Und jetzt wollen wir besprechen, wenn es dann zu einem Date kommt, wie es dann läuft. Ja. Was man dann machen muss. Also wenn, immerhin, im es kommt mal zu einem. Genau. So, dann hat ja Dummling schon äh, darauf hingewiesen, nicht zu Unrecht, dass es doch vielleicht erstmal ganz angezeigt wäre sich in einem neutralen Ort zu treffen. Ja. Also, für beide neutral. Das heißt, zum Beispiel, wo? Ich hatte, das ist so <lacht> lustig jetzt. Ich, ich hatte letztens ein Date. Ach. Jetzt kommt's. Wo hatte ich das? Okay. Auf dem Friedhof in Ohlsdorf. Nein! <lacht> also das, war natürlich auch, das war halt so, das ist halt so zustande gekommen. Der, also, ich wohne ja, ne, außerhalb, nach Ohlsdorf noch, und der andere Part von diesem Date, der wohnt halt in der Stadt, und das war halt praktisch, Ohlsdorf war halt in der Mitte. Und dann haben wir halt so telefoniert, und ich habe halt gesagt, ja, ein Date auf dem Friedhof ist ja ein bisschen blöd, und dann meinte er, nee, wieso? Das ist doch, der ist doch ganz schön, der Friedhof. Also, ist das, das ein ist Park. ja, ja, das ist ein Park, das ist nicht ein normaler Friedhof, wo nur Gräber sind, das ist ein richtig schöner Park. Für die Leute, die nicht in Hamburg wohnen und das nicht kennen. Und der ist riesengroß. Und, ja, das war cool. Ja, mhm. Ach. Das war sehr gut, ja. Und seid ihr euch da näher gekommen? Ja, wir sind uns ein bisschen näher gekommen, so. Also, wir hatten dann nachher irgendwie so eine Abseitsstelle gefunden. Eine Abseitsstelle ja. auf Friedhof? Nein, also. In einer Kapelle, wo so Nein, nicht in einer Kapelle. Nein. Also, ja, Na gut, aber wollen wir nicht mal da Nee, genau. <lacht> also, wir sind uns nah genug gekommen, so, soweit ja. es geht, auf dem Friedhof, also. So. Ne? Also alles noch im Rahmen. Genau, und alles, was auch an, an einem ersten Date angebracht ist, man darf nicht am ersten Date gleich Sex haben. Das macht man erst beim sechsten Date, wie man aus Sex in the City weiß. Stimmt. Das <lacht> <lacht> stimmt. <lacht> <lacht> <lacht> Aber bis zum sechsten Echt so lange muss man. <lacht> bei heteros, ja. <lacht> ja, glaube ich auch. <lacht> bis zum sechsten? ich weiß nicht. Okay. <lacht> bis gut. zum sechsten Date ist man bei Schwulen schon verheiratet. Ja, oder, oder schon wieder getrennt. <lacht> das ist schon die Scheidung abgelaufen. <lacht> Und wirst du denn diesen Friedhofsmenschen wieder treffen? Ja, ich habe den schon äh, zweimal Ach, wieder getroffen Oh, mhm. du hast ja, das sind ja Sachen. Ja, es ist ganz sehr, sehr netter Mensch. Ah ja. Okay. Der gut. sieht das bestimmt auch irgendwann, dieses Video. Die begrüßen. <lacht> <lacht> <lacht> ja. Okay, gut, also neutraler Ort, es muss nicht immer ein Friedhof sein. Nein. Es gäbe ja auch die Möglichkeit, sich ähm, in der Stadt zu treffen, in einem Café ja. oder einfach irgendwie sonst wo spazieren zu gehen, bei in der Wetterlage natürlich. Genau. Also nicht gerade im strömenden Regen. Und dann dort sich zu unterhalten. Genau. Also dann macht man halt erstmal irgendwie einen Punkt aus. Ne? Und dann, ja. keine Ahnung, sieht man sich und dann kommt halt darauf an, ob man sich jetzt die Hand gibt oder ob man einen gleich umarmt. Oder <lacht> ob man gleich <lacht> möglichst <lacht> gerade die Hand halten. So, so gratis. So. <lacht> <lacht> oder wenn ob man sich gleich in die Arme fällt. Genau, ob man sich gleich umarmt so, ja. wenn man sich sympathisch ist. Mhm. Und dann kann man ja gucken, ob man sich was zu sagen hat. Genau. Und ob man sich sympathisch ist. Und dann natürlich kommt die bange Frage, ob man sich denn eventuell wieder trifft. Ja. So. Und dann beim zweiten Date, was macht man da? Tja, ja, beim zweiten geht. Date, da kann man schon nach Hause gehen. Echt? Ja, das geht aber schnell. Die sind ja nicht hetero. Geht man nicht erstmal ins Kino? Genau, ja, Kino. <lacht> Theater? Konzert? Oper? Ja. <lacht> Nein, also schon nach Hause. Gut, nach Hause kann man schon gehen, aber dann kann man ja auch erstmal schön Kaffee trinken. Oder? Genau, man kann auch erstmal schön Kaffee trinken. Und dann, ne? Sich gepflegt unterhalten und dann. Oder Computer reparieren. Auch das? Ja. <lacht> ja, genau. Oder die Kaffeemaschine, was also anfällt. Ja. ja, ja, genau. So, und dann schicken wir wieder weg und dann kommt der ja, kann ja auch ein bisschen bleiben. erstmal. schickt den ja nicht weg. Noch zum Abendbrot vielleicht. <lacht> Sorry, ich muss jetzt ins Bett, du musst weg. Ja, genau. Das ist ist eh zu klein für zwei. Ja, ja. So, der geht dann wieder, dann gehen wir zum dritten Date und dann. Dann kann man ins Kino gehen. Ach, dann kann man Ja. <lacht> Da okay. geht das. Yeah. Vor ja, kennt man sich schon ein bisschen. Und ne? eins, ich dich einen Film. Ja, was ja, sehe okay. Und dann kann man natürlich, beim, wenn man im Kino sitzt, kann man ja gucken, ob die man sich kommt, nicht? ob man genau. da vielleicht schon die Hand und so weiter. Und ja, und dann kann man beim vierten Deck, kann man dann schon die Kartons in die andere Wohnung bringen. <lacht> <lacht> <lacht> ah. Echt? Nein. So okay. Die Kartons, Ja, Und wenn da Platz ist. Wir haben ja eben schon gesagt, beim sechsten Date ist dann ja wieder die Scheidung. Ja, stimmt, geht das Also schwer. fünftes Date ist dann wieder Kartons rausbringen. Und sechstes Date ist dann schon die Scheidung. Oh nee. nee das gibt ja Im so durchschnitt. Das Im durchschnitt. Durchschnitt dauert ja, habe ich ja irgendwann mal gewesen. Ich weiß aber nicht genau, wie die Zahl war, aber irgendwie eine schwule Beziehung dauert irgendwie einen Monat oder so. Oh, so lange, ne? Also, das ist aber wahrscheinlich nur, weil ganz viele halt in der Sauna irgendwie mit einem Sex haben. Das dauert fünf Minuten und das zählt dann wahrscheinlich bei Vorsa oder so auch schon als Beziehung und deswegen ist das auf einen Monat so. Nee. Naja, was ich vorhin noch sagen wollte ist, zum Thema, wie date ich richtig, dass diese ganze Geschichte im Internet, dass man das da alles machen kann, ist ja gut und schön. Es ist ja auch sehr leicht für viele, aber eben auch sehr unverbindlich. Ne? Also das oh. ähm, Habe ich heute, schreibe ich morgen oder schreibe ich gar nicht mehr. Und auch wenn man sich verabredet, heißt das noch lange nicht, dass man die auch wirklich zu sehen kriegt, weil kommt ja. dann nicht und trotz Handy wird dann nicht abgesagt. Und, und dieses Unverbindliche, das geht dann natürlich noch weiter, auch selbst wenn man sich dazu getroffen hat, das heißt auch noch lange nicht, dass man sich dann wieder sieht und dann es erstmal so, auch oh, mal gucken, Mhm. So, also das hat sich schon sehr verändert, finde ich, so gegenüber früher. Wo das dann schon verbindlicher, wenn man war, wenn man sich getroffen hat. Ja. Mhm. Ja, das Ding ist ja, wir haben ja auch in unser allerersten Thema kennenlernen früher und heute. Da hat hatten wir das schon, ja. Da hatten wir das ja so ein bisschen thematisiert, dass das heute durchs Internet irgendwie praktisch total blöd geworden ist. Mhm. Aber ich selber kenne das ja gar nicht, kennenlernen ohne Internet, weil als ich 15 war und meinen ersten Freund hatte, da gab es halt schon Internet und dann habe ich halt über Internet gefunden. Und somit war das natürlich gut, weil ich halt auf dem Dorf gewohnt habe und war halt dementsprechend dann positiv. Im Grunde, wenn man sich das halt so anguckt, wie das heutzutage ist, ist es halt schon blöd. Also man kann ja so viele Sachen auch angeben, jetzt wenn man das Profil erstellt, alle möglichen Sachen so. Ja. Sexuelle hätte. Vorlieben und alles Mögliche. Und <lacht> äh, wenn man dann auch mal nach jemanden sucht und da irgendwie alles Mögliche ausfüllt, so ungefähr, dann kriegt man auch gar keinen Treffer. so ne? Also, wenn du da alles <lacht> irgendwo was ausfüllst, dann kommt dann nachher null Treffer. So. Also, Echt? Ja. Also. Oh. Also habe ich schon mal so gemacht, dass ich da halt alle möglichen Sachen eingegeben habe. Ethisch, Anzug und, keine Ahnung, Rauchen, Zigarre und sowas. Also, <lacht> <lacht> und dann kommt halt irgendwie kein... Null Treffer? Ja, das also, ist ich, ja ein also ich habe halt ganz viele Sachen eingegeben. Halt dann auch von den größer als 1,80 und sowas. Ne? Und Aha. dann kam halt irgendwann mal null Treffer. Und dann ist ja die Konsequenz daraus, oder wäre die Konsequenz daraus, dass man gar nicht so viel angibt. Ja, genau, dass, so, dass man nicht mal? so viel angibt und so keine Ahnung, zum Beispiel oh. nur nur angibt, dass der jetzt irgendwie, sag ich mal, nicht größer als 1,80, sondern größer als 1,75, dass man halt da ein bisschen, bisschen variiert, ein bisschen die Spanne größer macht, das sollte man nicht so festgelegt sein. Also manche haben ja auch wirklich, steht da ja wirklich drin, keine Ahnung, von, von 20 bis 34, so, suche ich Leute. Also das ist schon sehr festgelegt. Ja, das finde ich auch so. Also man könnte dann halt irgendwie sagen, okay, von 20, von 20 bis 30, aber bis 34, so, genau, also. <lacht> W du bist, bist 25, ja, 35. Ja, du bist 35. Dann hast du schon? <lacht> ja, kein Schock. Oder es äh, gibt auch natürlich, was ich öfters mal sehe, ist dann schon, äh, wenn das steht von, von 19 bis 99, ja. finde ich auch ganz toll. Also ich meine, das ist ja eigentlich alles, ja? ja? Also dann schreibe ich doch überhaupt nichts rein. Ja, das also, äh, bis 99, war das bei G. Romeo oder bei Royal? Das weiß ich nicht. Also weil bei Romeo sind ja auch viele irgendwie über 100 oder so. Ja, das ist ja doch, das ist doch immer irgendwie keine Ahnung, das ist irgendwie das so ein. Ist ja schon nekophil. Ja, aber das ist ja immer so nur so ein so ein Spaß oder so, den die sich da erlauben. So. Die machen, die, die sind dann halt 50 oder so, aber weil die halt wahrscheinlich gegen die Kommerzialisierung der der Jugend sind oder so, mhm. keine Ahnung, dann machen sie ihr Alter auf 99 oder 100 ach so. oder So, ach ja, stimmt. Ne? Weißt du, ja, ja, stimmt. Mal, mal so. habe ich auch schon gesehen. ja ja Auf jeden Fall, stimmt. bei der Suche, also das ist mir letztens aufgefallen, wenn du da eingibst, ich suche von 40 bis, du kannst nämlich maximal bis 75, glaube ich, gehen. So. Ach. Du kannst gar nicht sagen, ich suche bis 85. So. Also irgendwie war das so. Dass das ist ja diskriminierend. Ja, total. Also ich finde das unglaublich. Finde ich auch. Das ja. ist scheiße eigentlich, ja. das stimmt. Auch da ist mit etwas, ähm, was ein bisschen zu tun hat mit, mit Respekt oder mit Umgang, dass eben oft steht, äh, und zwar recht explizit, bitte unbedingt Altersbegrenzung beachten. Ja. Also, wenn da steht bis 49, dann darfst du nicht bei 50 sein. Ja. Oder drüber, gar, dann schreibst du nicht hin, weil du kriegst dann gleich die eine zu die Mütze oder eben gar nichts. Also, äh, ja. was ich noch dazu sagen wollte, Bitte. zu dem wegen dieser Altersgrenze, da habe ich auch das zweimal von zwei Leuten habe ich das gehört, die da angemeldet waren bei Gerome, dass also die sind halt älter und die haben dann irgendwie einen Jungen geschrieben, von wegen, ne, keine Ahnung, finde ich nett oder so, weiß ich nicht, was sie geschrieben haben, auf jeden Fall hat dann diese junge Person hat dann zugeschrieben, so ey, ich will doch keinen Opa. So. Und sowas ist natürlich auch mal äh, total äh, unfreundlich. Ja, das und, ist schon, äh, ja. Keine Ahnung, nur weil jemand da alt ist, muss man ihm da nicht gleich so begegnen. Und so Weil, also, ich mag ja generell auch ältere Männer, aber nur weil jemand das nicht mag. Also wenn ich jetzt da irgendwie Jüngere nicht mag oder nicht sexuell attraktiv finde, sage ich ja auch nicht, ich will kein Baby. So, also, <lacht> also das ist ja auch irgendwie ein bisschen bescheuert. Ich will kein Baby. <lacht> ein Baby. <lacht> ja. Auf jeden Fall. Ja. Äh, ja, und du bist doch bestimmt auch von Jüngerin angeschrieben. Ja, werde ich auch. Und ja. dann, dann sage ich halt ja, hi, ne? Und dann schreibt er halt irgendwie, ja, bla, hier ist Sex, da und da, Ecke, Nummer, so und so. ja Und dann sage ich halt ja, tut mir leid, nee, äh, geht nicht. Geht nicht. Äh, ich äh, mag keine Jüngerin, ich finde Jüngere sexuell nicht äh, attraktiv. Und ähm, sag den dann aber auch, wenn du willst, können wir gerne so schreiben und äh, ne? Ja. Und dann ist es aber schon wieder weg. Schon wieder weg? Also ja. dann sagen wir ja, nie schade dann ja. oder so. Und, ja. äh, so Ich finde es aber auch andersrum. Das hat ja auch was, wie du eben sagtest, was Positives, wenn es eben Lügner Männer gibt, die Älteren mögen, das ist schon ganz nett. Ja. Also äh, da gibt es ja auch einige von. Und da kann man ja auch, die schreiben auch dann nett, also das stimmt schon. Mhm. So, das finde ich schon in Ordnung. Also und da gibt es auch schon mal einen ganz guten Austausch, also habe ich auch schon festgestellt. Ja, das ist ja auch eine Bereich für beide so immer dann mhm. würde ich sagen mhm. ja absolut und ja generell sollte man halt nur weil man jetzt irgendwie jemand da nicht äh, ins Bett haben möchte sollte man halt auch dann nicht irgendwie gleich sagen ey ich finde dich scheiße oder so also man kann halt sagen ja sorry aber das wird nichts oder irgendwie so aber man muss mhm. dann nicht irgendwie dann beleidigend werden oder so und mhm. ein anderer hat mir halt auch noch gesagt dass er dann irgendwie auch jemand geschrieben hat und der hat dann geschrieben alte Männer sind äh, hässlich oder so und das ist auch total bescheuert, es gibt, äh, keine Ahnung, generell ist jeder Mensch, äh, jeder Mensch ist nicht hässlich, so, manche sind vielleicht hübscher, aber manche sind, sehen vielleicht nicht so toll aus und ist immer Geschmackssache mhm. und generell kann man auch nicht sagen, nur weil jemand alt ist, dass der hässlich ist ja. und nur weil jemand jung ist, ist der nicht gleich schön. So, so das ist du auch hübsch gesagt. Ja. Oh. Und <lacht> außerdem werden doch alle älter. Ja. Das so sollten sich da auch gerade die mal zu Herzen nehmen, die solche Sachen schreiben. Und das geht schneller als man denkt. Ja, und generell, wenn es zu einem Date kommt, sollte man auch authentisch sein nee, okay. und offen. Nicht, nicht rauchen, nicht trinken. Nicht rauchen, nicht trinken. <lacht> Kein Heroinspritzen währenddessen. Oh, und die kommt auch nicht so gut. Nee. nee. Äh, oder irgendwie komische Geräusche von sich geben. <lacht> <lacht> ja. Also höflich bleiben, interessiert, wenn es geht, auch wenn man den anderen nicht so toll findet, das man muss man sich gleich so aussehen lassen. Die Form macht alles. Egal ob man nun schreibt, ob man sich trifft, das kann man nett machen. Also denkt an eure Mitmenschen und verhaltet euch dementsprechend, wie ihr auch behandelt werden möchtet. Anständig. Anständig. Nee? So. Mm -hmm. Bye bye. Schönen Tag noch. <lacht> jo. Weil, ähm, ja, weil das... Also das ist so zustande gekommen. Mm, so. Ja. Ja und ähm, von wegen kennen alle mm. nee, gar nichts. ja oh mein Gott ich habe glaube ich das das die Kamera ein bisschen zurückgeschoben mit so einem Korb da was machst du für Sachen ja Mensch also Ach, ja Ronald sagt nein okay also weil das Regie, ist... sagt <lacht> Regie sagt nein Regie sagt <lacht> nein wir haben eine Regie genau <lacht>